Will fight with honor. Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Hearthstone. Wir spielen heute Tavel Brawl mit einem Freund von mir, den Dragon150. Sag mal Hi! Hallo! Ja, ähm, Der hat auch einen Youtube Channel, ich werde das in der Beschreibung ganz oben reinpacken. Mal schauen, ob ich ihn ficke. Das werden wir ja sehen. In diesem Tetherball geht es darum, man bekommt, ich glaube, nur einmal am Anfang sucht man sich eine Klasse aus, von der man dann auch Karten bekommt. hat man halt so ein gemischtes Deck, das Deck ist zufällig zusammengestellt vom Spieler her. Der braucht drei Jahre. Ja, ich muss, ich... <lacht> ja, lass das Ach, ich das will sein, noch mal mal, ich muss, ja. Okay, komm, komm. Oh, ja. Hm, was nehme ich? Ich brauche jetzt auch drei Jahre. Ich nehme Schamanenkarten. Ich glaube, ich habe wieder mal ziemlich Pech, aber ich kann wenigstens noch meine Totems hier ausspielen. Für eine Karte. Ähm, Inspire bedeutet, dass ich die nur benutzen kann, wenn ich meine Hero Power benutze. Ich weiß aber, ich... so kann nicht angreifen. Okay, okay. Äh, ja, okay, manchmal so. Das heißt nichts. Diese Karten, die kenne ich nicht mal. <lacht> Wie lange hast du nicht mehr gespielt? Aber <lacht> es oh, geht so ein paar Monate vielleicht. <lacht> oh. Nee, nee, den kann ich nicht benutzen. <lacht> Ach, egal. Los. Mach was. Lol. Oh mein Gott, dass mich. It's a trap. Da. <lacht> <lacht> ah, jetzt weiß ich wieder, warum ich Paladin hasse. Weil er die Dinge macht, oder was? Oh, ich wusste gar nicht, dass dieser Effekt auch auf diese Teile geht. Das finde ich. Ich weiß nicht. Was ist das auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Deutsch. Oh. Ah, <lacht> oh, nee, das kann ich nicht einsetzen. Das ist noch. Ah. Ja, zum Kotzen <lacht> ich Muss aber was tun Ach, ich mach das jetzt einfach Oh mein Gott Pett <lacht> <lacht> hab ich Greif ihn an Oh scheiße <lacht> ja, klar und kein Tanktote natürlich Bloß kein Tanktote. <lacht> nee, nicht für dich Obwohl, ich glaube ich hab etwas Dann hau mal raus was du hast oh mein Gott das ist ja voll assig ey <lacht> Ähm, ja, ich glaube ich... Oder? Nein, doch! Ich mach das jetzt Oh shit <lacht> Das haut er richtig raus Nicht wirklich Viele Mana Kristalle sind bei mir jetzt gesperrt. Ja schon, aber ich komme halt nicht vorbei. Oh, zum Glück habe ich meine Karte nicht eingesetzt. Das ah, voll der <lacht> Mal spielen. Das war das für ein Geräusch, war es bei den Autos im Hintergrund? Ja. Also. <lacht> oh Crap. Ich kann vielleicht was tun. Oh scheiße, so gut fuck? So ja, da spawnt jede Runde am Ende ein 1-1er Scheiße gespielt. Oh nee. unsere oh, so eine Scheiße. Was? Gott bin ich schlecht. Okay, okay, ähm, um, ähm, um, um, um. ich hab was. Ich hab was. <lacht> Ich glaube, die Runde besser gewinnen. Ich habe gerade echt nichts um dein Ding richtig. Obwohl, doch. Doch, doch, ich komme klar. Oh, es wird immer schlimmer. Ja, Scheiße. Voll <lacht> vergessen. Man muss wohl schnell sehen. Okay, wie trade ich das jetzt? Hier, okay, Risiko ein Okay <lacht> oh, warte mal, ich glaube ich habe gerade selbst umgebracht Ähm sieht jetzt gerade nicht so gut aus Warte mal, wie viele macht der? Oh Gott, ähm Okay nein, alles gut bei mir What the fuck? <lacht> ich hoffe mal, du hast kein Direkt-Damage. <lacht> uh, what? <lacht> okay, ich glaube, ich krieg das hin. Ich glaube, ich krieg das hin. Da ist Ragnar aus dem Lichtfürst. Es gibt zwei: es gibt einmal diesen Feuerfürsten, den kennst du wahrscheinlich, ne? Den Feuerfürsten kenne ich ja. Ja und der ist halt etwas neuer. Kam ich glaub vor zwei Expansion raus. Oh nee. Achwohl, wenn ich das gerade mit dem beschwöre, macht er das glaube ich. Doch durch. Oh ja. Äh, jetzt hast du dich gerade selbst geschickt. Hab das stört mich ja auch. <lacht> ja, aber oh, jetzt nee. hast du verkackt. <lacht> ja, total. Scheiße. Du hättest wahrscheinlich gewonnen, wenn du, als du mal mein Ding kaputt gemacht hättest. Ja, What the fuck? <lacht> aber ich hab echt Glück mit Lippen, da es gehabt. Oh, ich glaube ich kann das dann Hoffe ich zumindest Irgendwie <lacht> Another night on the ah. Komm schon Defense! Ich hab so scheiß Scheißfell. Ja, das stimmt. Jetzt siehst für dich scheiß aus. Total. Äh, ja, ich glaube ich mach mal so. Nein, ich mach so. Leute. Na da fuck, das was? Die Karte was, ist so scheiße. Hast du ne, warte. Du kannst doch lesen, was da steht. <lacht> ich dachte, ach ja, ach scheiße, das ist ja ein... Ich dachte, das wäre ein Mord, auf den ich beschwören konnte. Kann. Ach so. <lacht> mein Deutsch ist auch gerade voll scheiße. <lacht> Egal. Hast du mein letztes Video gesehen, wie ich da gesprochen habe? Verflucht <lacht> sei mein Pech, ey. Was? Wie <lacht> <lacht> das Egal, ich, ich muss es jetzt gern. Kann ich dann das machen. Mm. Oh mein Gott. Achso, nee, das kann ich gar nicht. Warte mal. Ich das... Ups, ich traf fast... Ich, Ach, nicht. ich werde dich mit Stein beschmeißen. <lacht> oh nein, ich dachte, dass ich den Säben jetzt sechsmal bekomme oder so, weißt du. Scheiße. Okay, das wird gerade etwas behindert. War der oh, beste der Welt. Ich, ich, ich, ich hab fast nichts mehr auf der Hand. Ich kann wie gar nichts mehr machen. Hm, und ich bekomme immer mehr Karten. Ja, wegen diesen scheiß Mana-Shit. <lacht> Defense, los! Wieso krieg ich aber den Scheiß? <lacht> Glaube ich <lacht> komm da nicht durch. Ja, das war mal eine harte Wendung für dich. Das sah das so gut aus. <lacht> oh scheiße. <lacht> Die letzte Chance, um irgendwas was zu. Komm schon, komm schon, komm schon. What? Fail. <lacht> das ist ja voll scheiße. <lacht> Egal. Hey, Go. Aber ein Go. Keine Ahnung. Du kannst doch gar nicht. Ach doch, kannst du. Ich hasse Paladin <lacht> <lacht> Ah, du kommst gerade genau richtig <lacht> Na, Aber so ich das jetzt auch nicht <lacht> Komm schon, Defense! Ach. <lacht> Ach, das hätte ich besser trainen können. Wie viele Kampf machst du noch? Ich weiß auch nicht. Was gerade so scheiße aus. Ich glaube, wir spielen doch noch eine Runde, die Runde ist voll lang. Na, ja, ich kann wenigstens den hier machen. Ah, kann ich nicht wie der scheiß Tank. Nicht mal was kannst du tun. Oh. Na, ich würde sagen... Geht <lacht> direkt. Alter, direkt. Los, Tote, mach was. <lacht> oh Mein Gott, der Tote macht mich jetzt echt ein wenig verängstigt. Lass dir das eine Lehre sein, <lacht> <lacht> <lacht> na ich würde mal sagen, Red Plate. Ja, gg. Das wars dann mit der heutigen Folge von... Wie heißt das Spiel noch? Oh mein Gott. Genau, Hearthstone. Willst du noch was sagen zum Abschluss? Ja, die Elemente werden euch vernichten. <lacht> Habt ihr gehört? Die Elemente werden euch vernichten. Und jetzt geht's zur Endcard. Ciao.